Hallo ihr, heute zeige ich euch, wie ihr auf eurem Smartphone die Roaming-Daten ausstellt. Bei Android-Geräten gelangt ihr über Einstellungen und weitere Einstellungen zu mobilen Netzwerken und damit auch zu Roaming-Daten. Hier könnt ihr sie mit dem Häkchen aktivieren bzw. deaktivieren. Bei iOS-Geräten muss man ebenfalls über Einstellungen die Option mobiles Netz und dann Datenroaming wählen, um diese auszustellen. Roaming kann im Ausland zu sehr hohen Extrakosten führen. Am besten deaktiviert ihr das Datenroaming noch solange ihr in Deutschland seid und schaltet die mobilen Daten aus, bevor ihr im Ausland ankommt. Mehr zu Kostenfallen erfahrt ihr im Abo- und Abzockebereich auf www.handysektor.de Euch noch einen schönen Tag und bis bald!